Das Wort erhält nun Herr de Vries. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 18. Dezember im letzten Jahr starb die dreijährige Jammer in Hamburg-Bildstedt. Ein Tod verursacht durch massive innere Verletzungen, die ihr die eigenen Eltern zugefügt haben, einem kleinen, wehrlosen und schutzbedürftigen Mädchen. Ein Mädchen, dem bereits mit wenigen Monaten vermutlich Gewalt angetan wurde und dann immer wieder, bis es zu Tode gekommen ist. Eine Mädchen, das der Staat nicht zu schützen vermochte und nicht vor dem Tod bewahrte, obwohl es bereits zuvor lebensgefährlich verletzt wurde. Und was ist die Reaktion des Senats? Und was ist die Reaktion der SPD auf dieses Totalversagen des Staates bei der Ausübung seines Schutz- und Wächteramtes? Wir haben es eben gehört. Die Antwort ist darauf, sie wollen die Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Und wie ich auch gehört habe, Sie wollen noch mehr Abgeordneten den Einblick in die Akten gewähren. Meine Damen und Herren, da muss ich Sie ganz ehrlich fragen, ist das wirklich Ihr Ernst in dieser Situation? Und ist das, und ist das, und ist das wirklich auch Ihre Antwort an die vielen Menschen in dieser Stadt, die das ja seit Wochen verfolgen, die traurig sind, wütend und zum Teil auch fassungslos? Ich glaube, die Menschen erwarten von uns, in diesen Schicksalsfragen Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit. Und ich finde, und ich finde, mit Ihrem durchsichtigen Ablenkungsmanöver sind Sie davon Lichtjahre entfernt, Herr Dressel. Und, und, Sie beschädigen damit letztendlich auch Ihre, Ihre eigene Glaubwürdigkeit. Und es ist ja der Bürgermeister gewesen, der die Kinderrechte angesprochen hat, das Grundgesetz. Es ist Herr ja Schwele gewesen und zuletzt heute auch die SPD-Fraktion. Ich sage Ihnen heute an dieser Stelle klipp und klar, Jamor würde auch mit Kinderrechten im Grundgesetz nicht mehr leben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Chantal, die vor zwei Jahren gestorben ist, die in die Hände drogenabhängiger Eltern gegeben wurde. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und wir müssen ja nicht drum herum reden. Wesentliche Hintergründe des staatlichen Versagens sind doch relativ ersichtlich und auch Ihnen bekannt. Doch die brauchen wir. Wir haben Jugendamtsmitarbeiter, die offensichtlich Risiken und Gefährdungen systematisch unterschätzt haben. Das Kind hätte nach dieser schweren Hirnverletzung niemals zu seinen Eltern zurückkehren dürfen. Wir müssen die Rolle von Familiengerichten und Staatsanwaltschaft angucken, inwieweit die ihren inwieweit sie ihren Pflichten nachgekommen sind. Kontrollbesucher sind vermutlich ausgeblieben, nachdem das Kind zurückgekehrt ist. All das hat nichts mit dem Grundgesetz zu tun. Und deswegen, und deswegen kommt diese Debatte, die Sie zu diesem Zeitpunkt anzetteln, auch zur Unzeit. Und es ist in der Sache untauglich, um den Schutz von Kindern in Hamburg ganz konkret und wirksam zu verbessern, meine Damen und Herren. Wer sich damit beschäftigt, wird auch schnell durchschauen, dass dieser Vorstoß wenig glaubhaft ist. Den Kindern ist mit Symbolhandlung und Aktionismus, der dann aber Aktivität suggerieren soll, nicht geholfen. Und deswegen kann ich nur sagen, machen Sie in Hamburg Ihre eigenen Hausaufgaben und zeigen Sie nicht mit dem Finger nach, nach Berlin. Wir müssen uns Gedanken machen über Strukturen, Entscheidungsprozesse und vielleicht auch tradierte Denkmuster an Jugendämtern, in denen den Kinderschutz eben im Zweifelsfall nicht der gegeben wurde. Und es gibt doch genügend Hebel hier in Hamburg anzusetzen. Wir können uns unterhalten über einen besseren Informations- und Datenaustausch zwischen den Behörden. Wir wissen in dem Fall, der Vater war ein schwerer Straftäter, das war dem Jugendamt nicht bekannt. Wir können uns unterhalten über eine gemeinsame zentrale Einheit, die speziell für Kindeswohlgefährdung zuständig ist, wo auch mit dem LKA zusammengearbeitet wird. Wir haben das Thema Harttest bei Drogenabhängigen und dort wissen wir, dass es latente Gefährdungen gibt. Sie haben bisher nichts gemacht. Und nicht zuletzt unterhalten wir uns gern über Rechtsnormen im Landesrecht, die im Zweifelsfall eine Rückkehr zu den Eltern unterbinden, wenn ge wiederholt Gewalt angewendet wurde. Dies alles wären gute und verantwortungsbewusste Vorschläge und Beiträge, um den Kinderschutz in Hamburg zu verbessern. Davon habe ich, Ihnen, davon habe ich von Ihnen wenig gehört. Und das zeigt mir auch, das zeigt mir auch, dass die ernsthaften Zweifel, die wir an Ihrem Ausklärungswillen haben, sich hiermit bestätigen. Und auch das ist ein guter Grund dafür, den PUA einzurichten, wozu wir heute den Antrag abgegeben haben, meine Damen und Herren. Und zu guter Letzt, eins will ich noch sagen, wir werden es nachher auch diskutieren, ich verstehe auch ehrlich gesagt die Untätigkeit, von Senator Schiele an dieser Stelle nicht, was die Sofortmaßnahmen anbelangt. Warum bedarf es eigentlich eines Antrags der Opposition fast zwei Monate nach dem Tod, um hier die Akten zu überprüfen? Das ist eigentlich Regierungshandeln, das ist Ihre Verantwortung und es hätte dieses Antrags nicht bedurft. Wir freuen uns, wenn wir das gemeinsam machen, aber es wäre verantwortungsvoll gewesen, das selbst zu machen. Vielen Dank.